Dein E-Mail-Marketing-Software-Produkte-Link findest du in der Videobeschreibung. E-Mail-Marketing auf Deutsch mit Top-Software E-Mails sind das weltweit zuverlässigste Werkzeug des digitalen Marketings. Die Daten über deine Empfänger sind heutzutage das Einzige, was dich von Google, Facebook und anderen Social Media Webseiten unabhängig macht. Weiterhin zeigen Studien, dass die Renditen von E-Mail-Marketing im Durchschnitt bei 4.224% liegen. Mit anderen Worten, jeder Euro, den du investierst, bringt dir 42,24 Euro zurück. E-Mail-Marketing bietet dir weiterhin eine konkurrenzlose Reichweite mit mehr als 4 Milliarden Nutzern weltweit. Die kostengünstigsten Tools um deine Kontakte jederzeit per Knopfdruck zu erreichen, sowie automatisierte Werkzeuge zur persönlichen Ansprache und zur Optimierung deiner Konversionsraten. Unsere Software vereint diese und viele weitere Vorteile. Mehr noch, es ist die einzige Lösung, die mehrere E-Mail-Adressen von ein und derselben Person erkennt. Führe dein Unternehmen zum Erfolg mit unserer branchenführenden E-Mail-Marketing-Software. 500.000 lizenzfreie Bilder 400 E-Mail-Design-Vorlagen, integrierter Bildeditor, dynamische E-Mail-Marketing-Inhalte, Videos in E-Mails einbetten und noch dutzende Funktionen mehr. Jetzt von unserem Angebot profitieren und anmelden. Deinen Link findest du in der Videobeschreibung.